Der Engel trat bei Maria ein und sagte, fürchte dich nicht, Maria. Maria sagte, siehe, ich bin die Magd des Ich Bin da. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Der Engel tritt bei Maria ein. Sie erschreckt. Der Engel bringt Maria die Botschaft, du bist über alles geliebt. Gott ist mit dir. Gott sagt, ich bin da. Auch Maria will für Gott da sein. Gott will den Menschen ganz nahe kommen. Er wird selbst Mensch. Dazu gibt Maria ihr Ja. Frei im Vertrauen auf Gott. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Ich Bin Da ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Im ersten Moment ist Josef entsetzt. Maria erwartet ein Kind aber nicht von ihm. Aber Josef hört, Gott selbst möchte dieses Kind. Er vertraut Gott und übernimmt Verantwortung für Maria und das Kind. Er ist ein einfacher Mann und macht nicht viele Worte. Aber er richtet sein Leben neu aus. Frei in seiner Entscheidung. Da trat ein Engel des Ich-Bin-Da zu den Hirten und die Herrlichkeit des Ich-Bin-Da umstrahlte sie. Die Hirten erfahren als Erste von der Geburt des Kindes. Sie, die von der Gesellschaft sozial ausgegrenzt sind, fühlen sich von Gott wahrgenommen und wertgeschätzt. Vor Gott sind die Hirten nicht arm. Sie geben ihre Zuwendung, ihre Anteilnahme, ihr Menschsein, frei von Vorurteilen. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Die Sterndeuter sehen den Stern als Zeichen und folgen ihm. Sie suchen den neugeborenen König. Sie finden sich und gehen den Weg zusammen. Dabei nehmen sie viel auf sich, bis sie das Ziel erreichen. Demütig verneigen sie sich vor dem kleinen Kind in der Krippe. In ihm erkennen sie Gott. Befreit von Erwartungen. Mein Gott bist du, dich suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Mitten im Alltag wird Gott Mensch. Ein Wort, ein Ton, ein Blick. Ein Lächeln, die mich treffen. Ein unverhoffter Moment, der mehr ist als Ahnung und Gefühl. Gott weiß, wie es mir geht. Durch Menschen kommt Gott zur Welt. Meine Hoffnung wächst. Auch durch mich kommt Gott zur Welt heute. frei in meinen Grenzen.